Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch mal den Strand in Norddeich. Wir sind hier im Urlaub im Sommer 2018 und Tapsi hat ihren ersten Strandtag vor sich. Hier gibt es extra einen Bereich für die Hunde und den schauen wir uns jetzt an. Komm Tapsi! So, jetzt leintest du mal ab, Tapsi, warte. Mama, sitzt, Mama, sitzt, Sit. sitzt, So, ist fein. So, jetzt kannst du gleich mal losrennen. So, und auf. <lacht> mein Hund hat hier wirklich viel Spaß, wie es aussieht. Wir waren ja heute Morgen schon mal da. Aber jetzt ist heute wirklich herrliches Sommerwetter. Also das hier ist der Bereich, der so ein bisschen ja, mit Dünen und Wiese ist. Da hinten ist der Deich und hier sind überall Hunde. Hundebesitzer. Also ein schöner großer Bereich. Dieser Hundestrand von Norddeich. Ich zeige euch gleich mal ein bisschen näher am Wasser aus. So, hier vorne sind wir jetzt in dem Bereich, wo es sandiger wird. Ihr seht hier hinten, gibt es auch Strandkörbe, wo man sich einen schönen Tag machen kann. toll hier dieser Hundestrand, vor allem wie viele Hunde es hier gibt. Mein Hund Tapsi hat hier viel Spaß. Hier kann man Hunde jagen und sich vergnügen. Und hier vorne habt ihr diesen Teil, der so von Sand ins Wasser wechselt. Das zeige ich euch gleich. So ihr Lieben, das ist jetzt der Bereich der von Sand in Schlick, in Wasser übergeht. Hier ist wirklich ein riesen Gewusel. Ein riesen Gewusel an Hunden verschiedenster Rasse. Und erstaunlicherweise scheinen sie sich alle zu vertragen. Moin! Topsi. Ja, fein! Und das toll hier, ne? Ja, also da hinten, ich hoffe man kann es sehen, ist das Wasser. Das ist das Wasser, ein Bereich von diesem Schlick. Und hinten dran kommt dann dieser dieser Sandbereich. Also kann ich euch echt empfehlen, wer in der Nähe von Norden, Norddeich ist, kommt hierher. Hier hat euer Hund garantiert Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch ein Like oder schaut beim nächsten Video rein. Ciao, ciao!